In diesem Video zeige ich dir, wie du ein sogenanntes Child-Theme anlegen kannst. Hier siehst du es, Child. Das bedeutet nichts anderes, als dass du einfach ein zusätzliches Theme anlegst für dein WordPress, was basiert auf dem eigentlichen Original, dass auch nur hier diese Änderungen entsprechend drin sind. Und auch zum Beispiel in der Functions PHP, wenn du da irgendwelche Funktionen hinzufügen möchtest, dass du da nicht das, das Standard-Theme überschreibst, wenn du zum Beispiel ein Update machst, sondern dass er immer wieder hier einfach die zusätzlichen Anweisungen reinholt. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe das vorhin mal kurz gelöscht und normalerweise ist hier eins dieser 2020 oder 2021 und so weiter aktiviert von WordPress, wenn du WordPress entsprechend installierst. Ein Theme hinzufügen kannst du hier ganz einfach über Design Sim hinzufügen, dann haben wir hier Sim hochladen. Du kannst auch eins dieser Sims hier unten, der kostenlosen, die hier entsprechend empfohlen werden, installieren. Da bist du völlig frei. Ich arbeite mit Elementor, weil der am einfachsten ist für mich und auch für meine Kunden. Holen uns hier dieses Elementor. Hello scene. Das kannst du übrigens hier über WordPress ganz einfach, indem du Hello Elementor eingibst, herunterladen mit der aktuellsten Version. Das ist auch sehr schnell entsprechend installiert, weil es eben sehr schlank ist. Und dann brauchen wir ja noch das Child Theme, ich könnte dir jetzt natürlich zeigen, wie du das hier entsprechend selber programmierst und auch dieses Style CSS hier entsprechend anlegst, aber da hat Elementor schon vorgesorgt und äh, den Link habe ich dir dann unten im Video noch drin äh, von GitHub, wo du ganz einfach die Datei herunterladen kannst als ZIP und das laden wir jetzt auch noch hoch, gehen wir zurück auf die Webseite hier laden dieses, dieses Child-Theme eben auch noch hoch und wenn ich jetzt gerade weiß, dass ich dieses Child-Theme sowieso brauche, dann kann ich es hier auch direkt aktivieren und schon ist es aktiviert. Jetzt modzt natürlich, weil ich Elementor noch nicht als Plugin installiert habe, weil Elementor bzw. das Hello Child Theme braucht natürlich Elementor. Aber so schnell hast du jetzt ein Child Theme entsprechend installiert. Und der Vorteil ist es natürlich, wenn du jetzt hier in der Style CSS vom Child Theme etwas reinschreibst und das Original bzw. das Eltern Theme, wie man es ja so schön nennt, das Hello Elementor, irgendwelche Updates bekommst, äh, bekommt und dann werden ja die ganzen Style-CSS und so weiter, die du dort entsprechend hinzugefügt hast, ja wieder überschrieben, weil die ganzen Dateien äh, entsprechend überschrieben werden mit der neuesten Version und so weiter. Und wenn du so ein Child-Theme anlegst, dann haben eben diese Daten, die hier drin sind, werden dann entsprechend nicht Angefasst. Das heißt, du hast hier dann wirklich die Möglichkeit, die ganzen Funktionen, die du der Functions-PHP hinzugefügt hast und eben auch deine ganzen CSS-Style-Anweisungen hinzugefügt hast, die bleiben erhalten, auch wenn das eltern seam entsprechend abgedatet wird. Deswegen legt man sich immer ein child Theme an und das ist auch gut so, denn dann hast du eben die Möglichkeit, deine eigenen css zu Styles und so weiter, auch in der Functions-PHP muss man manchmal so zwei, drei Dinge hinzufügen. Äh, wenn man irgendetwas neu hinzufügen möchte oder irgendeine Funktion, die es gerade noch nicht gibt bei äh, WordPress mit einem Plugin oder so abgedeckt, dann kannst du das in diesem Child-Theme entsprechend hinterlegen. Ja, ich hoffe, es konnte dir jetzt weiterhelfen zu diesem Thema. Wenn du noch mehr Fragen hast, dann abonniere den Kanal bei YouTube. Kommentiere, like, teile, was auch immer du gerne möchtest. Schreib mich an, ich bin für dich gerne da und unterstütze dich im Bereich WordPress, Social Media und Online Marketing.